Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem Synology nas gerät Modell DS415 Plus wiederherstellen können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Dateien aus dem Netzwerk Papierkorb abrufen und den Papierkorb aktivieren können. Sie erfahren, wie Sie Dateien von nicht funktionierenden NAS-Festplatten abrufen und Daten nach einer bei geschlagenen Übertragung von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät wiederherstellen können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie ein raid Gerät wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 Da dieses NAS eine ökonomische, zuverlässige und leicht zugängliche Speicherlösung für kleine Unternehmen und Privatpersonen darstellt. Aber wie jedes andere Gerät zum Organisieren der Informationen, und Speichern und Konfiguration von RAID-Arrays, sie sind entfällig für Fehler und menschliches Versagen. Versandliches Loschen, Hard- und Softwarefehler. Konfiguration und so weiter können zum Verlust wichtiger Informationen führen. Dies hängt nicht von Rate level ab, auf dem der Speicher organisiert ist. Als Folge eines NAS-Ausfalls bietet das NAS keinen Zugriff mehr auf den Speicher. Um Informationen vom NAS abzurufen, benötigen Sie daher eine spezielle Wiederherstellungssoftware. Um im Falle eines versehentlichen Loschens können Sie versuchen, Dateien aus dem Netzwerkpapiercom wiederherzustellen. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie das geht. Betrachten wir zunächst das vernünftige Loschen. Wenn Ihr NAS funktioniert und ein Netzlaufwerk verfügbar ist, wenn Sie aber von nicht Daten auf, um, vor dem Laufwerk gelöscht haben, können Sie versuchen, diese über den Papierkorb wiederherzustellen. Prüfen Sie zunächst, ob diese Funktion auf Ihrem Gerät von den Ordnern, aus dem die Daten gelöscht werden, aktiviert ist. Um dies zu überprüfen, öffnen Sie Systemsteuerung, Gemeinsame Ordner, suchen Sie die gemischten Ordner, Markieren Sie ihn und klicken Sie auf Bearbeiten. Es sollte ein Hexen neben der Option Papierkorb aktivieren sein. Wenn diese Option aktiviert ist, öffnen Sie den Dateimanager Ihres NAS-Geräts. Gehen Sie zum Ordner Papierkorb. Suchen Sie die versaltlich gelöschte Datei. Klicken Sie mit der Rechenmaustaste darauf und klicken Sie auf Herunterladen. Oder kopieren, verschieben und geben Sie das Verzeichnis an, in dem sie gespeichert werden soll. Okay. Wachsen Sie danach in den angegebenen Orden und prüfen Sie, ob die Datei vorhanden ist. So können Sie eine versehentlich gelöschte Datei aus dem NAS-Papierkorb wiederherstellen. Wenn die Papierkorb-Funktion für den Ordner vor dem Loschen der Daten deaktiviert wurde, müssen Sie eine spezielle Daten Datenreitung-Software verwenden, um die Daten wiederherzustellen. Heckman Rate Recovery kann helfen, dieses Problem zu lösen. Entfernen Sie diese Laufwerk aus dem NAS-Gerät und anschließen Sie sie an einen Windows-Computer an. Starten Sie das Programm, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk mit den gelöschten Dateien und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie einen Analyse-Typ und warten Sie, bis sie fertig ist. Öffnen Sie die gefundene Partition. Die gelöschten Dateien werden wie folgt markiert. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Informationen gelöscht wurden. Suchen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten. Wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Ordner an, in dem Sie sie speichern möchten und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Damit ist der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen. Im Falle eines Hardware- oder Softwarefehlers, einer nas Konfiguration, einer fehlgeschlagenen Datenübertragung oder einer anderen Situation, in der ein NAS-Laufwerk unzugänglich ist oder ein RAID-Array beschädigt ist, sollten Sie die Laufwerke ebenfalls entfernen und an den Windows-PK anschließen. Nach dem Start baut die Software das gestorste RAID automatisch aus den Laufwerken wieder auf. Wenn Sie nach dem Hochfahren aufgefordert werden, die Laufwerke zu initialisieren, akzeptieren Sie dies bitte nicht. Da die dadurch überschrieben werden können. Hetman rate Recovery ist eine umfassende NAS-Datenwiederherstellungslosung, die ihnen auf vielfältige Weise bei der Wiederherstellung von Dateien hilft. Die Software unterstützt die meisten gängigen Datensysteme, einschließlich NAS-Systeme und findet die für die Wiederherstellung benötigten Informationen, wie zum Beispiel den Anfangssektor des Raid, die Blockgröße, die Anzahl und die Reifenfolge der Festplatten. Das Tool enthält eine vorschriftliche automatische Scan-Modul, die dafür auslegend ist, NAS-Daten in einer Vielzahl von Datenverlustszenarien zu erkennen und wiederherzustellen. Dank des automatischen Scan-Mechanismus scannt das Dienstprogramm die Laufwerke, subtrahiert Serviceinformationen von ihnen und baut das ausgefallene Rate wieder zusammen. Die Reitinformationen werden unten angezeigt und Sie sollten überprüfen, ob die Software sie richtig erkannt hat. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, öffnen. Wählen Sie Art der Analyse und starten Sie den Scanvorgang. Die Software analysiert die Laufwerke und zeigt nach Abschluss den Inhalt an. Wie Sie sehen können, hat das Programm alle Daten gefunden, die sich auf den Festplatten im Array befanden. Markieren Sie die, die Sie wiederherstellen möchten. Und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, befinden sich diese Dateien in angegebenen Ordner. Schauen wir uns nun an, wie Sie das Synology Hybrid RAID wiederherstellen können. Synology Hybrid RAID ist ein automatisiertes RAID-Verwaltungssystem, das entwickelt wurde, um die Speicherverwaltung zu vereinfachen und die Befürchtnisse von neuen Benutzern zu erfüllen, die mit RAID-Typen unbekannt sind. Hybrid RAID kann Festplatten unterschiedlichen Größen kombinieren, um ein Volumen mit optimaler Kapazität und Leistung zu erstellen. Dies verbraucht weniger Speicherplatz und macht die Speicherung selbst flexibler. Wenn genügend Festplatten vorhanden sind, bietet dieser RAID-Tipp eine Redundanz von einer oder zwei Festplatten. Das bedeutet, dass das Volumen dieses RAID-Tipps sicherstellt, dass die Informationen verfügbar sind und erhalten bleiben, wenn eine oder zwei Festplatten ausfallen. Dieser RAID-Tipp hat eine eigene Speicherstruktur, die nur wenige Datenrettungssoftware unterstützt. Also iPhone RAID Recovery unterstützt die Wiederherstellung von dieser Art von RAID. Um die Laufwerke wiederherzustellen, entfernen Sie sie aus dem NAS-Gerät und schließen Sie sie an die Hauptplatine eines Windows-PK an. Und mittelbar nach dem Start des Programms werden Sie sehen, dass es den Hybrid-RAID-Typ automatisch erkannt hat und alle Informationen über das befreundete RAID korrekt anzeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das RAID, um es zu öffnen, wählen Sie Art der Analyse, führen Sie sie aus und warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen ist. Sie sehen können, sind alle Informationen, die auf dem Laufwerk vorhanden sind, für die Wiederherstellung verfügbar. Sogar gelöschte Dateien werden markiert und es in einer Vorschau der Dateien verfügbar. Was großartig ist, um Fotos, Videos oder Dokumente zu finden, die Sie suchen. Wählen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Dann wählen Sie den Pfad, in dem die Dateien gespeichert werden sollen. Je nach Art der Arrays ist die Software sogar in der Lage, Daten auf einem RAID ohne eine oder mehrere fällige Festplatten zurückzugeben. Bei NAS-Geräten werden RAID-Arrays in mehrere Arten von RAID mit Betriebssystemen von RAID mit Daten unterteilt. RAID mit Betriebssystem bedeutet, dass ein Betriebssystem auf dem Disk-Array installiert ist, um die NAS-Daten zu verwalten. Von Daten-Raid spricht man, wenn nur die Informationen auf dem Festplatten-Array gespeichert sind und das Betriebssystem auf einem separaten Laufwerk installiert ist. Recovery unterstützt beide Arten von Arrays, sodass sie das Betriebssystemlaufwerk des Geräts und ein zweites Datenlaufwerk sein werden. Wenn ein Datenträger beschädigt ist oder Serviceinformationen überschrieben wurden, können Sie möglicherweise nicht automatisch ein RAID aufbauen. Wenn Sie die Parameter des beschädigten Arrays kennen, können Sie dies mit RAID-Konstruktor manuell durchführen. Öffnen Sie den Konstruktor Wählen Sie hier manuell erstellen. Geben Sie dann alle bekannten Informationen über Ihre Array an. Rey-Typ, Reifenfolge und Größe der Blöcke. Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen es zusammengesetzt wurde und geben Sie deren Reifenfolge mit den Pfeilen an. Füllen Sie die Fällenden durch einen Klick auf das Blutzeichen aus. Im Allgemeinen hat ein ordnungsmäßig gemontetes RAID mindestens eine Partition. Erwarten Sie sie, um nach dem erforderlichen Ordner zu suchen. Wenn in den Dateien angezeigt werden, wurde das RAID korrekt aufgebaut. Wenn die Parameter korrekt sind, klicken Sie auch hinzufügen und das RAID wird in Datenträgermanager Manager angezeigt. Um Daten wiederherzustellen, analysieren Sie das neue hinzugefügte Array